Hello. Hello. Hello. How are you? Wie geht es dir? Wie geht es dir? I'm fine and you? Mir geht es gut und dir? Mir geht es gut und dir? I'm tired. Ich bin müde. Ich bin müde. Why? Warum? Warum? I was working late. Ich habe spät gearbeitet. Ich habe spät gearbeitet. Where do you work? Wo arbeitest du? Wo arbeitest du? I work at the hospital. Ich arbeite im Krankenhaus. Ich arbeite im Krankenhaus. Do you speak German? Sprichst du Deutsch? Sprichst du Deutsch? Yes, I speak German. Ja, ich spreche Deutsch. Ja, ich spreche Deutsch. What's your name? Wie heißt du? Wie heißt du? My name's Alex. Ich heiße Alex. Ich heiße Alex. Nice to meet you. Freut mich, dich kennenzulernen. Freut mich, dich kennenzulernen. Are you hungry? Hast du Hunger? Hast du Hunger? Yes, I'm hungry. Ja, ich habe Hunger. Ja, ich habe Hunger. Do you want to go to a restaurant? Willst du in ein Restaurant gehen? Willst du in ein Restaurant gehen? Yes, this restaurant looks nice. Ja, dieses Restaurant sieht gut aus. Ja, dieses Restaurant sieht gut aus. Perfect. This is my favorite restaurant. Perfect. Das ist mein Lieblingsrestaurant. Perfekt. Das ist mein Lieblingsrestaurant. Is there coffee? Gibt es Kaffee? Gibt es Kaffee? Yes, it is the best in the city. Ja, es ist der beste in der Stadt. Ja, es ist der beste in der Stadt. I want a piece of apple pie and a coffee. Ich möchte ein Stück Apfelkuchen und einen Kaffee. Ich möchte ein Stück Apfelkuchen und einen Kaffee. Okay, I will go order. Okay, ich gehe bestellen. Okay, ich gehe bestellen. Here is your coffee and your apple pie. Hier ist dein Kaffee und dein Apfelkuchen. Hier ist dein Kaffee und dein Apfelkuchen. Do you like the apple pie? Magst du den Apfelkuchen? Magst du den Apfelkuchen? Yes, it's delicious. Ja, er ist lecker. Ja, er ist lecker. What's your favorite food? Was ist dein Lieblingsessen? Was ist dein Lieblingsessen? My favorite food is pizza. Mein Lieblingsessen ist Pizza. Mein Lieblingsessen ist Pizza. Where are you from? Woher kommst du? Woher kommst du? I'm from Germany. Ich komme aus Deutschland. Ich komme aus Deutschland. What city are you from? Aus welcher Stadt kommst du? Aus welcher Stadt kommst du? I'm from Berlin. Ich komme aus Berlin. Ich komme aus Berlin. My brother lives in Berlin. Mein Bruder wohnt in Berlin. Mein Bruder wohnt in Berlin. Why does your brother live there? Warum wohnt dein Bruder dort? Warum wohnt dein Bruder dort? He works there. Er arbeitet dort. Er arbeitet dort. What does he do for a living? Was macht er beruflich? Was macht er beruflich? He is an English teacher. Er ist Englischlehrer. Er ist Englischlehrer. That sounds interesting. Das klingt interessant. Das klingt interessant. Yes, but it is challenging. Ja, aber es ist anspruchsvoll. Ja, aber es ist anspruchsvoll. How many siblings do you have? Wie viele Geschwister hast du? have? I have two brothers and three sisters. Ich habe zwei Brüder und drei Schwestern. Ich habe zwei Brüder und drei Schwestern. What time is it? Wie viel Uhr ist es? Wie viel Uhr ist es? It's almost ten. Es ist fast zehn. Es ist fast zehn. I need to go to the airport. Ich muss zum Flughafen. Ich muss zum Flughafen. What's your phone number? Wie ist deine Handynummer? Wie ist deine Handynummer? I would like to see you again. Ich würde dich gerne wiedersehen. Ich würde dich gerne wiedersehen. Me too. I will call you tomorrow. Ich dich auch. Ich rufe dich morgen an. Ich dich auch. Ich rufe dich morgen an. Have a good flight. Guten Flug. Guten Flug. See you soon. Bis bald. Bis bald. Bye. Tschüss. Tschüss.